Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Kinder sind ja nicht einfach kleine Erwachsene. Kinder sind nicht vergleichbar mit Erwachsenen und müssen auch anders behandelt werden. Das gilt vor allem in speziellen Situationen wie etwa bei einem Arztbesuch. Wir Erwachsene haben bestenfalls ein mulmiges Gefühl, aber wir können eine Arztvisite ganz alleine bestehen. Wir gehen dahin und sind nervös, aber geduldig im Wartezimmer. Herr Bundesrat, Sie wissen sicherlich selber, wie das auch funktioniert. Wenn aber ein Kind zum Arzt geht, geht es eben nicht ohne den Einbezug des Umfeldes. Wenn ein Kind zum Arzt gehen muss, ist oft eben auch mehr Zeit nötig. Und besonders kompliziert wird es, wenn dann die Eltern und Kinder aus einem Kulturkreis kommen, die uns etwas ferner sind. Das macht eine zusätzliche Beratung und teilweise auch einen Übersetzungsaufwand nötig. All diese Anforderungen und Aufgaben, welche eine Ärztin oder ein Arzt zu leisten, zu erbringen hat, werden im heutigen Tarifsystem nicht oder nur ungenügend abgebildet. Heute ist das Tarifsystem im stationären Bereich stark auf Erwachsene zugeschnitten und selbst im ambulanten Bereich passt es primär vornehmlich auf Kinder, die sich ohne viel Zeitaufwand betreuen lassen. Doch genau dies ist eben auch selten der Fall. Kinderärztinnen und Kinderärzte müssten oftmals erklären, überzeugen, Nervositäten und Ängste nehmen. Nur mit oft viel mehr Aufwand schaffen sie es, dass es den kleinsten Patienten dann schlussendlich auch wohl ergeht. Darüber hinaus tragen sie auf diese Art wesentlich dazu bei, dass Kosten gespart werden können, die entstehen würden, müssten die Kinder stationär im Spital behandelt werden. Ich habe bei der Behandlung der Motion der SGK kostendeckende Finanzierung der Kinderspitäler bei effizient erbrachten Leistungen – es war dies 19.3957 – von letzter Woche genau zugehört. Der Bundesrat schreibt damals in der Antwort auf diese Motion der SGK und auch auf meine Motion, dass, ihm, dass er im Rahmen seiner Kompetenzen ein besonderes Augenmerk auf die Tarifstruktur der Kindermedizin legen will. Richtigerweise erwähnt er, dass im ambulanten Bereich die Tarifpartner zuständig sind und der Bundesrat lediglich eine Subsidiaritätskompetenz hat. Bei swiss die DRG hat es enormen Druck und viele Jahre gebraucht, bis die stationären Tarife annähernd kostendeckend wurden. Im spitalambulanten Bereich und im ambulanten Bereich ist das Problem nach wie vor ungelöst. Die Unterdeckung hält an. Ärztinnen und Ärzte sind sozusagen gezwungen, Fronarbeit zu leisten. Das finde ich inakzeptabel. Wir sollten deshalb nicht weiter zuwarten. Bei der Motion, die wir letzte Woche behandelt haben, geht es nur um den stationären Bereich. Meine Motion, die wir heute behandeln, ist umfassender. Sie will sämtliche Bereiche abdecken, namentlich auch den ambulanten Bereich. Wenn wir die Motion, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, überweisen, schaffen wir gleichzeitig die Möglichkeit, einen programmatischen Artikel im KVG oder noch besser im ATSG zu verankern. Dieser ist nämlich bitter nötig. Ansonsten besteht wie heute bei Swiss DRG die Gefahr, dass Jahre vergehen, bis eine Lösung gefunden wird, die den effekten Aufwand auch wirklich abbildet. Dies, obwohl alle wissen, dass die Ressourcenaufwände, der Zeitaufwand und die Infrastrukturkosten wesentlich größer sind. Herr Bundesrat, Sie hätten, Sie gestatten mir das, als Gesundheitsminister längst die Möglichkeit gehabt, die Tarifpartner einzuladen und sie zu verpflichten, innert äh, gesetzter Frist eine sachgerechte Lösung auszuarbeiten. Sie hätten androhen können, subsidiär einzugreifen, falls sich der Tarifpartner nicht einig werden. Sie haben dies nicht getan, weil wir alle wissen, dass dieser Weg auf Opposition stößt. Sie selbst sehr geehrter Herr Bundesrat, haben letzte Woche hier im Ständerat gesagt, dass die Tarifpartnerschaft nicht gut funktioniere. Es braucht also eine andere Lösung. Ich bitte Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine Motion zu unterstützen und somit zu überweisen. Es braucht eine Grundlage auf Gesetzesebene, um die Besonderheiten der Kinder- und Jugendmedizin zukünftig in den Sozialversicherungstarifen Adäquat abzubilden. Das Wort ist frei für die Mitglieder.